Und es freut uns, dass ihr da seid. Und ich, ich freue mich, dass die Beatrix da ist und dass sie ja jetzt da mit also dass sie uns ganz viele Sachen erklären wird. Sie waren auch bei uns ein Grund, warum wir da eigentlich angefangen haben mit dem ganzen mit, mit, mit, mit Kleidertausch und mit mit, mit, mit dem, äh, dem Kostnixladen und deswegen freuen wir uns, dass sie heute mit uns redet. Also. The stage is yours, Beatrix. Oh, Dankeschön. Äh, ja, also zuerst muss ich mich wirklich für diese Kamera entschuldigen. Sie stammt aus unserem äh, Verschenkladen, äh, ist ein gebrauchtes Modell und sie hat ein schlechtes Licht und lässt teilweise eben äh, mich einfrieren. Falls es zu schlimm werden sollte, werde ich es mit der Zeit ausschalten. Also es fängt dazu halt so zum Blinken an und ähm, zum Flimmern. Also es tut mir leid, ich leider die. Die neuen Kameras sind alle momentan vergriffen aufgrund der Homeoffice-Zunahme der letzten Wochen. Ähm, ja, ich danke für die Einladung. Äh, ich darf heute was äh, zu meinem Lieblingsthema sagen, nämlich eben zu Sharing is Caring. Ähm, Tauschen und Teilen ist einfach schon, begleitet mich schon ein ganzes Leben lang. Und deswegen muss ich, glaube ich, auch ein bisschen weiter in meine. Äh, Vergangenheit äh, ausweichen und euch ein bisschen erzählen zu meinem Werdegang. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt ein bisschen ausholen muss. Und zwar, also ich bin in Linz geboren, ähm, nach der Matura. Also als Jugendliche habe ich mich schon immer sehr für Umweltschutz interessiert. Das war damals äh, Ozonloch, Saurer Regen, äh, Tschernobyl, hat mich schon damals sehr besorgt, habe Flugzettel verteilt, aber wie es halt so ist mit der Zeit, ist das, einfach das Interesse ja wieder ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ich bin zum Studium 1990 nach Graz gekommen und habe mich dann halt äh, dem Studium und dem Studentenleben vor allem gewidmet, äh, habe es sehr genossen. Ich äh, habe Just studiert. Eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden und mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, aber damals, 1990, war Lehrerschwemme. Äh, ja, sie haben gesagt, studiert ja nicht Lehramt und ich habe das befolgt, leider, weil die, die es nicht befolgt haben, die haben trotzdem alle einen Lehrerjob gekriegt. Also ich hätte es tun sollen, aber wer weiß gar, wo ich dann heute wäre. Jedenfalls, ich habe Jus gemacht und bin irgendwie in die Steuerberatung geschlittert, keine Ahnung wieso bin dort einfach ähm, hängen geblieben und äh, habe meine Kinder gekriegt. Das war stressig. Äh, der, ich habe glaubt, ich muss die Steuerberaterprüfung machen, äh, neben den Kindern, neben den Kleinen. Äh, ich war so in einer Spirale drinnen, ja? Viel Arbeit, dann aber auch Konsum, Urlaub, äh, mich wieder belohnen und weiß ich nicht so Step by Step habe ich das einfach so in den letzten Jahren begonnen zu hinterfragen. Und vor allem eben mit dem äh, so viel Arbeiten und dann wieder Konsumieren, äh, das ist mir immer mehr, ja, wie soll ich sagen, am Zager gegangen. Ja? Also ich habe mir gedacht, das kann jetzt nicht das Leben sein. Äh, habe auch gleichzeitig äh, begonnen, äh, nachhaltiger zu leben. Ich meine, das Einzige, was wir immer schon gemacht haben, ist einfach viel mit dem Radl gefahren, äh, Müll getrennt, äh, aber dann halt einfach bemerkt, das reicht jetzt nicht mehr. Ja? Äh, und ich habe bemerkt, dass ich einfach ganz viele Dinge oder Wissen angesammelt habe und wollte es ein bisschen unter die Leid bringen. Zuerst haben halt immer meine Freundinnen dran glauben müssen beim Walken gehen und die haben dann gesagt, Boah, du musst irgendwas machen. Aber es dauert halt, bis man halt so ein Projekt umsetzt, dauert es einfach, bis man sich traut, da wieder neue Wege zu beschreiten. Ich bin dann zum, 2015 zum Talentetausch Graz gegangen, so geldfrei leben, das hat mich auch schon immer ein bisschen interessiert und äh, dort bin ich wieder ähm, auf viele interessante Menschen gestoßen, ähm, habe dann den Tipp bekommen, einen Fernlehrgang beim Verein Sol zu machen. Äh, Sol steht für Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Dieser Fernlehrgang geht über zwölf Monate, jedes Monat gibt es eine Lektion, die man sich so erarbeitet, von Werbung. Bedürfnisse, warum müssen wir so viel konsumieren über uh, Kleidung, über Ernährung, bis uh, die letzte Einheit ist, so jetzt steht es auf und tut es was, wird es aktiv und setzt was um. Und ich habe das, also bei mir war das gerade auf fruchtbaren Boden und zu einer guten Zeit gekommen, uh, sodass ich echt gedacht habe, so jetzt tue ich einfach was, obwohl ich in der Steuerberatung bin und obwohl ich nichts in diese Richtung gelernt oder eine Ausbildung hatte, habe ich mal den Fahrer bei uns in der Pfarre St. Leonhard in Graz gefragt, ob er ein offenes Bücherregal dort aufstellen darf, weil sie die Räumlichkeit dazu super äh, eignet, äh, rundherum viel, äh, also ein breites Dach, also gut wettergeschützt. Er war gleich begeistert und äh, hat halt gesagt, er wünscht sich aber eine Telefonzelle und ähm, ja, ich habe innerhalb kürzester Zeit diese Telefonzelle beschaffen können und innerhalb wirklich kurzer Zeit ist sowohl bei ihm als auch in seinem Pfarrverband in der, bei der Pfarre Ragnitz eine Telefonzelle gestanden, die jetzt als Bücherzelle benutzt wird. Und das war mein erster Erfolg. Ja? und Der war eigentlich ganz schnell bewirkt und hat mich irrsinnig motiviert. Das heißt, ähm, hört Sie mich alle? Ja? Ähm, ich habe dann mir gedacht, wow, das ist aber schnell gegangen und habe gleich wieder das Nächste umgesetzt. Das heißt, ich habe aufgelistet, wo es überall offene Bücherregale in Graz gibt und habe mir gedacht, naja, das mache ich jetzt nicht nur für mich, sondern ich muss das irgendwie verbreiten. Und ich habe dann die 2016 im Herbst die Facebook-Gruppe Offene Bücherregale Graz und Graz Umgebung gegründet. Mittlerweile hat die, glaube ich, 1000... 800 Mitglieder, diese Gruppe, also ist gut angewachsen. Und habe aber, also wieder das Nächste, also es hat sich dann so beflügelt. Also, ich bin irgendwie echt euphorisch geworden, dass ich wirklich was tun kann und eigentlich so ein bisschen die Message in die Welt bringe. Ich habe dann auch die Facebook-Gruppe Zero Waste übernommen als Administratorin, die damals ziemlich eingeschlafen war und äh, zugemüllt mit Spam war, übernommen, 470 Mitglieder, mittlerweile hat sie, glaube ich, also das war sie jetzt eigentlich gar nicht, fast 5000 oder 4000, irgendwas, ich, ich, keine Ahnung, ich glaube, es kommt bei irgendeiner Folie dann nachher. Äh, und dort habe ich begonnen, so Tipps zu geben über ein nachhaltiges Leben. Das heißt, immer auch vor allem Möglichkeiten, was es in Graz schon alles gibt. Und das ist so gut ankommen dass mir dann die Leute gefragt haben, äh, ähm, ob ich das nicht irgendwie in anderer Form machen könnte oder auch in ein Buch, ein Buch schreibt, dann haben wir gedacht, na Buch, das ist so schnell veraltet und äh, vielleicht eine Webseite, ja? und das ist aber alles in weniger Wochen bzw Monate gegangen, weil im, im Herbst eben 2016 die Facebook-Gruppe gegründet und dann haben wir gedacht, ich muss das ein bisschen nachhaltiger machen, äh, dass nicht äh, die Facebook-Infos doch wieder gleich wieder verschwinden ich muss eine Webseite gründen. Das war halt dann äh, Anfang 2017 äh, habe ich diese Webseite gegründet, Nachhaltigen Graz. Das war zuerst, wenn man überlegt, so als Zero Waste Graz nennen. Das war dann ähm, ja, mir zu eng und Nachhaltigen Graz hat das ein bisschen besser umfasst. Einfach das, was ich damit beabsichtigen wollte. Nämlich also, zu informieren und zu motivieren zum nachhaltigen Lebensstil und einfach auch zu vermitteln, dass nachhaltig und umweltbewussten Leben auch Freude macht, gell? kein Verzicht ist. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Also dass ich da die Leute begeistere und ich hoffe, auch mit meiner Begeisterung ein bisschen anstecke. Und natürlich, dass eben für die Kraterinnen einfach das umweltbewusste Leben einfach so einfach als möglich sein soll. Das habe ich nämlich auch bemerkt, dass ich überhaupt der Suche nach einem Milchautomaten in in Gratragnetz habe ich gehört, da gibt es an. Und ich habe das Internet abgesucht und ich habe so lange gesucht, bis ich dann irgendwie draufgekommen bin, wo er wirklich ist. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht sein, das muss einfacher sein. Ja? Also das gibt, die Leute arbeiten so viel, die nehmen sich nicht die Zeit. Das machen nur die richtigen Freaks. Ja? Und deswegen war es mir einfach ein Anliegen, diese Informationen zu sammeln und zu präsentieren. Das geschieht eben auf dieser Website. Ich weiß nicht, manche mögen sie ja doch wahrscheinlich kennen, ähm, äh, was tun wir jetzt eben, also eben diese Webseite, wo man eben Informationen und Motivationen geben, auch Möglichkeiten, wo man sich engagieren kann, das ist mir sehr wichtig, äh, weil es soll nicht nur so sein, dass die Leute in ihren Räumen alleine für sich nachhaltig leben, sondern es soll ein bisschen weitergehen, ja? sich mehr zu engagieren, andere auch anzustecken und ähm, einen nachhaltigen Terminkalender befüllen wir. Normalerweise trage ich da 100 bis 150 Termine pro Monat ein. Äh, leider Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Andererseits kommen ja jetzt ganz viele Online-Veranstaltungen dazu, die normalerweise auch in Wien stattfinden. Also ich finde es auch ganz interessant, dass ich jetzt an Konferenzen ganz locker teilnehmen kann, die in Wien gerade passieren. Und äh, ist auch sehr bereichernd. Ich hoffe, dass ein paar Sachen auch... Äh, fortgeführt werden, also diese Möglichkeiten, dass man da teilnehmen kann, zum Beispiel. Ja, wir betreiben jetzt nicht nur diese Webseite nachhaltig in Graz, die aber schon mega viel Aufwand ist, weil, weiß ich weiß nicht, wer sie kennt, äh, äh, es ist unglaublich viel oben. Äh, man kann Tage verbringen, also nicht nur Stunden, sondern äh, man kann da wirklich sich durchackern durch die verschiedensten vielfältigen Beiträge. Uh, und wir haben aber trotzdem noch so viel zum tun, also es ist, mein To-Do-List ist total lange und uh, wir freuen uns auch über jede Hilfe uh, diesbezüglich. Ja? Also unbedingt uh, herzlich willkommen, wenn wer mitarbeiten möchte. Wir betreiben seit Mitte Dezember 2018 auch einen Verschenkladen in der Leonhardstraße 38 ist irgendwie also sehr spontan äh, passiert, äh, weil ich, mir das einfach immer gestört hat, dass viele wegschmeißen und neu kaufen. Und äh, ich glaubt, dass eben viele Dinge Secondhand äh, einfach keinen guten Geldwert mehr haben und dass einfach dieses Verschenken äh, eine gute Möglichkeit ist. Ja? Äh, der Laden geht irrsinnig gut. Wir machen das vor allem mit äh, ehrenamtlichen Mitarbeitern. Äh, zwei Angestellte haben wir, die übers AMS finanziert werden, Langzeitarbeitslose. Äh, äh, wir haben ganz also bunt, also von jung bis alt. Also unsere jüngste Mitarbeiterin ist eben 18 zurzeit. Äh, bis Seniorinnen, äh, Männer, Frauen, also hauptsächlich Frauen sind es doch, die sich ehrenamtlich betätigen. Ähm, Uh, Inländer, Ausländer, uh, Langzeitarbeitslose, Burnout-Kranke, die nur für eine Stunde kommen können, aber auch gerne was Sinnvolles tun. Also bei uns sind wirklich alle willkommen, ja, und uh, mir taugt es einfach, gell? dieses bunte Leben dort. Was wir noch machen, wir betreuen und organisieren oder machen auch bekannter die offenen Bücherregale. Also ich glaube schon, Graz hat uh, 110 offene Bücherregale und ich glaube, dass. Uh, also, ich habe jetzt nicht viel selber aufgestellt, das muss ich schon dazu sagen, aber ich glaube, dass es vielleicht doch ein bisschen uh, wir da schuld sind, dass wir es ein bisschen bekannter gemacht haben und beliebter gemacht haben. Also, wir, mir, mir taugt es einfach. Also, so ein offenes Bücherregal ist einfach ein irrsinnig schönes uh, Miteinander, ja. Uh, Beatrix, weißt du, gibt es in der Steiermark weit auch Zahlen oder hast du nur gerade von den Bücherregalen? Das de äh, ich habe sie ja auf der, auf der Webseite aufgelistet unter Infos, äh, offene Bücherregale und da habe ich dann die, die mir in der Steiermark bekannt sind, unten aufgelistet. Also ich glaube, so 20, 25 sind es dann steiermarkweit, die ich kenne. ja. Okay. Ähm, Gut, weil es sind ja einige nämlich auch aus, aus der Steiermark da jetzt dabei. Also bitte, das heißt gern, ja, bitte gerne nachschauen und wenn ihr eines kennt, was nicht auf der Liste ist, bitte mir schreiben. Also natürlich, also ich, ich bin immer angewiesen auf Informationen, also gerade außerhalb von Graz, aber in, in Graz. Also Graz ist riesig. Ich, ich bin einfach angewiesen auf die Mitarbeit von anderen und... Und äh, ich meine in Graz. Schreibt zum Beispiel Intro Firecoms ans zum Beispiel. Intro das war es jetzt nicht, aber ich schreibe es mir gleich auf, gell? <lacht> <lacht> Und sonst bitte nachschauen schon und wir die genaue Adresse weil, ähm, Also aber ja, ich habe Steiermark weit aufgeführt, weil ich plane ja auch schon ein bisschen Steiermark weit zu gehen, gell? Das, äh, mit. Mhm. Also das weißt man noch nicht genau, wie ich das machen wird, aber so nachhaltig in der Steiermark, äh, also ich kriege halt von rundherum die, den Wunsch, bitte macht sowas auch für unseren Bezirk. Ja. Ist aber nicht so einfach natürlich, wenn es nicht dort wohnst. Ja. <lacht> ja, also wir helfen auch beim Aufstellen von Verschenkregalen. Bei meiner Pfarrer St. Leonhard, also nachdem das Bücherregal gestanden ist, habe ich ihm nämlich auch nur einen Foodsharing-Kasten aufgeschwatzt. Er hat dann gesagt, er kann auch einen Kühlschrank hingeben, der Pfarrer. Und am Schluss habe ich ihm noch wirklich das Verschenkregal aufgedrückt. Jetzt glaube ich, geht nichts mehr. Jetzt macht er schon einen Bogen um mich, wenn ich wieder kommt. Also dort steht wirklich, ist die volle Sharing-Station geworden. Bei der Pfarre St. Leonhardt, die übrigens jetzt der Klimabündnis-Pfarre geworden ist. Und mitunter sind eben diese Einrichtungen auch lobend erwähnt worden in dem Bericht. Das heißt, also das gefällt mir. Es ist einfach für mich eine ganz einfache Möglichkeit, da Ressourcen zu schonen mit dieser einfachen Weitergabe von Dingen. Kleidertausch- und Verschenkmärkte, da helfen wir auch mit, ähm, mitunter auch bei einem Verleih einer, einer Grundausstattung. Das heißt, wir haben, auch, wenn irgendwer Kleidertauschmärkte veranstaltet, wir haben irrsinnig viele Kleiderständer, Kleiderbügel, die man eigentlich kostenlos, vielleicht mit einer kleinen Spende für unseren Verein, äh, weil wir doch eigentlich alles äh, ehrenamtlich betreiben, ähm, sie ausleihen kann. Also wir haben eine Grundausstattung, sieht man äh, auf der Folie, äh, Geschirr, äh, Besteck, äh, Porzellangeschirr, also es ist halt alles bunt gemischt, es ist keine, kein schönes, einheitliches Geschirr, es ist was Buntes, äh, kann man sie ausleihen und dadurch kein Einmalgeschirr äh, verwenden und dann nicht irgendwie teuer sich wo ausleihen. Ein ganz ein neueres Projekt ist das Aufstellen von den Stoffsackerlständern auf den Bauernmärkten, kommt sehr gut an. Mittlerweile haben wir schon 13 Bauernmärkte mit einem Stoffsackerlständer bestückt. Und dort werden gebrauchte Stoffsackerl aufgehängt und entnommen bei Bedarf und kommt irrsinnig gut an. Also äh, mittlerweile arbeiten wir mit der Manufaktur zusammen, die uns aus äh, Platten rosten, so. also wirklich schöne Stoffsackelständer upcycling und die kann man auch käuflich erwerben, also bei den Bauernmärkten kommen sie gratis hin und wenn Unternehmer oder andere Institutionen sowas haben möchten, dann äh, kosten es 35 Euro, also auch nicht die Welt, man unterstützt damit auch einen gemeinnützigen äh, Verein. Zu den Stoffsäcken, da kann ich jetzt einfach beim Bauernmarkt auch Stoffsackerl nehmen und kann mal auch welche hinhängen, oder wie? Genau, ja. Darum okay. geht es. Also ich habe selber entdeckt, dass ich heute halt am Anfang dieser Karriere, äh, glaube ich, da haben 30 Stoffsackerl hatte. Ich meine, die braucht man nicht. Und ein Stoffsackerl ist auch nur dann nachhaltiger, wenn es äh, ganz oft benutzt wird, als ein Sackel, also also ein Plastiksackerl oder einmal ja. Das sind halt so Sachen. Also, da bin ich immer sehr, also für diese kleinen Dinge sehr zu haben. Diese kleinen Dinge kommen aber auch sehr gut an, öffnen die Menschen und da bewirkt man eigentlich auch was. Also, wenn so ein Stoffsackelständer auf dem Bauernmarkt steht, das ist nicht nur ein Sacker entnehmen, sondern ja, einfach nichts wegschmeißen. Also, da passiert was in den Köpfen, bilde ich mir ein oder hoffe ich zumindest. Ja, ja und dann machen wir also in normalen. Zeiten, also nicht Corona-Zeiten, auch Vorträge und Workshops. Also ich bin auch gern in Schulen, um eben auch wieder ein bisschen mein Lehrersein auszuleben. Aber im Prinzip mache ich das ja je eh jetzt mit der Webseite. Ich kann eben einerseits meine Leidenschaft mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit, aber andererseits auch ein bisschen das Lehrersein ausleben. Entschuldigung, Und kann da eben ein bisschen das so ein Wissen verbreiten. Also für Vorträge und Workshops stehen wir auch gerne zur Verfügung. Und sonst ist mir, glaube ich, jetzt nichts eingefallen, was man sonst tun. Ähm, wir haben, das ist jetzt die letzte Folie, die so über mich geht gell? oder über uns geht. Äh, wir haben irgendwie, glaube ich, den Zahn der Zeit getroffen. Äh, wir haben gleich in, in, in dem Jahr des Loslegens den Klimaschutzpreis gewonnen, sind Köpfe des Jahres 2017 in der kleinen Zeitung äh, geworden. Ähm, haben die Kurachet den Ehrenamtspreis der Grazer Grünen 2019 gewonnen. Auf der Webseite sind ziemlich viele Besucher pro Tag. Es variiert. Während Corona-Zeiten war, halt war es halt wieder was um einiges mehr. Auf Facebook rund 7.700 Abonnenten. Das erstaunt mir eigentlich eh noch immer jedes Mal für eine Seite, die nachhaltig in Graz heißt finde das schon sehr beachtlich also das Interesse ist da Graz kann einerseits viel bieten an einem an nachhaltigen Angebot aber auch eben viel äh, Nachfrage ist da ja? ähm, Instagram haben wir auch eben auch vor allem für die Jugend leider bin ich da jetzt noch nicht ganz so fit beziehungsweise ähm, habe ich ähm, einfach nicht mehr die zeitlichen Kapazitäten alles so gut zu bestücken und zu bespielen leider das heißt, je mehr Mitarbeiter wir haben, umso mehr können wir auch da bedienen und nur ein bisschen auch wieder die Message ein bisschen verbreiten. Ja? Also Social Media ist schon sehr wichtig für uns. Also alles, was wir nicht auf Facebook posten, schlägt dann schon wieder ein bisschen ein. Ja? Mein Sohn hat mitgewirkt, also ich habe zwei Söhne und mein größerer Sohn studiert Informatik seit kurzem und hat gesagt, er mag jetzt eine App programmieren und hat für uns die nachhaltigen Graz-App programmiert, die wirklich im Oktober online gegangen ist. Also ist vielleicht auch für Jugendliche sehr zum Empfehlen. Gibt es eben gratis Android und, und iOS. Ähm, man kann da wirklich schauen, wo ist das nächste offene Bücherregal, wo ist der nächste Kleidertausch. Aber heute momentan noch auf Graz beschränkt. Wir sind aber dabei, eben für Steiermarkweit schon zu sammeln, diese ganzen Informationen. Es gibt Nachfolgeprojekte, auf die bin ich ganz stolz. Nachhaltig im Burgenland, nachhaltig im Wechselland ist ganz was Kleines. Nachhaltig in Baden, nachhaltig im Innviertel schaut genauso aus wie nachhaltig in Graz. Die haben nämlich ja den, den gleichen EDV-Betreuer dann genommen. Nachhaltig in Berndorf, auch in Deutschland, gibt es jetzt mittlerweile zwei Seiten, die eben uns angeschrieben haben und gesagt haben, das ist super, Sie mich möchten das auch machen, wie habt ihr das gemacht? Ich gebe dann auch die Tipps, ich, ich verschicke sogar die Statuten. Das heißt, ich, ich bin wirklich irrsinnig dankbar, wenn sich jemand die Arbeit antut und das bei sich äh, in seinem Ort oder in seinem Gebiet macht, einfach weil ich finde, damit kann man ganz viel bewirken und ganz viel abkürzen. Äh, ja, wir betreuen auch ja nur die Facebook-Gruppen, eben Zero Waste Graz, 4.800 Mitglieder hat sie jetzt, was ist, äh, nachhaltiges Graz, 2.800 und offenen Bücherregale Graz mit 1.900, äh, die eben da extra gegründet habe erst. Ja? Also es tut sich was, das Interesse ist da und ist groß und äh, eben auch bei der Jugend, das merke ich. Ja? Gibt es denn Fragen oder... Zurzeit nicht. Ich weiß nicht das, ihr könnt gerne äh, Fragen in den Chat schreiben oder dann können wir sie stellen, aber zurzeit ja. ist nichts geschrieben. Also ja. keine ein, ein, Das Sharing ist einfach mein Lieblingsthema, weil ich empfinde, das ist für mich die einfachste Möglichkeit. Ressourcen zu schonen und unser Klima zu schützen, und zwar für alle und eben auch vor allem für Junge, weil, ich meine, ich glaube, junge Leute haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, also weiß ich nicht, Auto ist jetzt nicht so unbedingt relevant für sie. Also über den Konsum ist, glaube ich, kann man sie nur am meisten packen, ja. Ähm, und es hat eine soziale Komponente damit. Eben das Tauschen und Teilen hat einfach mit einem Miteinander zu tun. Also da, das heißt, da passiert für mich auch noch ein bisschen mehr, als nur äh, rein auf die Sache bezogen. Ähm, Sharing gibt es ganz in, in, in, in vielfältiger Weise, eben offene Bücherregale, Verschenkläden, Verschenkregale. Ähm, ähm, reicht so aus. Also zum Beispiel beim Kindermuseum steht auch ein Kostnix-Regal. Äh, bei der Pfarre Ragnitz haben sie zum Beispiel eins gehabt. Ich glaube, bei der Heilandskirche gibt es auch eins drinnen. Also, es gibt, also eigentlich so ein Verschenkregal ist, ist glaube ich, äh, kein Problem. Also, noch leichter ist natürlich ein offenes Bücherregal. Also, das, mer das merke ich einfach aus der Erfahrung, dass das einfach ganz gut zu managen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Jugend ist, die sich hier ja immer wieder die verschiedensten Meldungen, Lesen ist out. Äh, weiß ich nicht, meine Jungs haben schon viel gelesen früher, äh, momentan auch weniger. man meine, sie sind nicht schon ähm, älter. Aber ich ähm, höre ja, bei den Vorträgen immer wieder, dass schon Schüler wieder fasziniert sind zu hören über die offenen Bücherregale, dass es so viele gibt. Äh, also ich glaube, das mit den offenen Bücherregalen darf man nicht als unwichtige achten. Also ich glaube, dass manche äh, Jugendliche da auch schon zu packen sind mit dieser Geschichte. Kleidertauschmärkte kommt sehr gut an, also Vintage ist wieder in, ähm, ähm, also zumindest in unseren Verschenkladen in der Leonhardstraße, es kommen ganz, ganz viele junge Leute, also unser Publikum ist eher sehr jung. Äh, wirklich auch Schüler und die ja sagen, man, ich finde nur bei euch mehr was. Gell? Und ihr habt sowieso coole Sachen und es ist so spannend, ob man was findet und was man findet. Äh, bei Foodsharing auch äh, ist natürlich auch eine Form des Sharings, Lebensmittel retten, ähm, kann man auch praktizieren. Ich, also meiner Erfahrung nach oder meines Wissens nach muss man dann 18 Jahre alt sein, dass man da mitmacht, äh, wirklich praktizierend. Natürlich kann man an Foodsharing Lebensmittelverteiler auch irgendwo, also bei Jugendzentrum oder auch in einer Schule, also habe ich auch schon erlebt, also eine Schule hat das als Projekt gemacht, einen, ähm, also ein Lebensmittel-Schwerpunkt äh, in einem Jahr und haben dort einen Kühlschrank und dann äh, Regal installiert und dort äh, Lebensmittel auch noch verteilt, die übrig geblieben sind, also haben natürlich, also das war schon ein, ein mittleres Management, das zu installieren. Also auch, um, um rechtlich alles abzusichern. Also das mit Lebensmitteln ist natürlich immer nur eine Spur heikler, muss ich sagen. Ja? Also, ähm, bei Details kann man mich immer gerne auch fragen. Also wenn man da wenn an irgendwas reizt, meine äh, ich mich ja das und das umsetzen. Also gerne wirklich kontaktieren äh, und dann können wir ins Detail gehen. Urban Gardening ist auch äh, eine Form des, des Teilens. Ja? Ich teile mir einen äh, Garten die Arbeit und die Erträge. Äh, also... Super. Talentetausch kann ich auch empfehlen, äh, hat auch was. Äh, Haustausch, dann gibt es noch das Wufen, Mithilfe am Bauernhof, äh, am Bauernhof und gemeinschaftliche Wohnprojekte nehmen jetzt auch immer mehr zu. Da fällt mir das Cambium in Fähring ein oder Eckersdorf, das kooperative Wohnprojekt. Dann natürlich die Stadtbibliothek. Äh, Dingeborg, seit kurzem gibt es eben eine eigene Abteilung in der Mediathek äh, der Stadtbibliothek, wo man auch einige Dinge ausleihen kann. Ja? Also Sharing nimmt immer mehr zu, wie man sieht. Äh, äh, und natürlich Carsharing. Mir ist mir dort nicht eingefallen, wahrscheinlich gibt es schon noch einiges. Äh, ja, also. Gut, Vor- und Nachteile. Wie man sieht, oben die Plus und die Minus, uh, vielleicht gibt es da noch ein paar Nachteile, also aber ein Teil, eindeutig überwiegen für mich eher die Vorteile. Uh, ich spare Ressourcen, ich, ich vermeide Müll, ich vermeide Abgase, Energie bei der Herstellung. Man spart sich auch viel Geld. Das ist auch immer... Uh, das, was man auch hervorheben sollte. Gell? Man spart sich viel Geld. Ich kann das Geld, das ich mir spare, anderweitig investieren. Entweder in gute, qualitätsvolle Produkte oder ich kann einfach auch weniger arbeiten. Ich meine, das ist, für mich ist Arbeitszeitreduktion auch sehr nachhaltig, muss ich sagen. Ja? Also wenn wir alle ein bisschen weniger arbeiten würden und dafür weniger Müll konsumieren, hat das einfach einen Vorteil, nicht nur für uns, es kriegen auch wieder andere mehr Arbeitsplätze. Also für mich ist es, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein naiver Gedanke, aber eine gute Möglichkeit und wahrscheinlich auch ja, jetzt irgendwann einmal früher oder später so dorthin kommen. Durch Sharing lernt man viele Gleichgesinnte kennen. Das hat mir zum Beispiel irrsinnig getaucht, die aber geglaubt in meiner Steuerberatungswelt, ich bin alleine mit meinen furchtbaren, weniger arbeiten, weniger konsumieren, weniger auf Urlaub fahren Gedanken, aber nein, bin ich gar nicht. Es gibt noch mehr solche Freaks da draußen und die einfach wieder miteinander leben wollen und auch wieder mit weniger Auskommen und denen das nichts macht, wenn die Sachen gebraucht sind und die dazu stehen und sagen, schau, das, was ich da jetzt anhabe, zum Beispiel, ist vom Verschenkladen. ja, Und da eben stolz sind. Die, die Community, die vernetzt und inspiriert sich gegenseitig. ja, Also das ist auch sehr, sehr erfüllend und gewinnbringend durch das Teilen wird eben, habe ich schon gesagt, das Miteinander und die soziale Ader gestärkt. Also ich merke das einfach, was mit den Menschen passiert. Bei uns auch jetzt begleite ich sie teilweise schon sehr, also seit Dezember 2018 im Laden. Sowohl unsere Besucher als auch ein Teil unserer Mitarbeiter wirklich von Anfang an. Und das ist schon, also es ist ja mit mir irrsinnig viel passiert. Also eigentlich habe ich das Projekt gestartet, um also diesen Verschenkladen um Ressourcen zu schonen und dass nicht so viel wegschmissen wird, aber dass sozial auch mit mir so viel passiert, dass ich einfach die Leid so, wie soll ich jetzt sagen, das klingt jetzt blöd, äh, lieben gelernt habe. Ja? Dass ich einfach total dankbar bin für diese Herausforderungen, die mir da gestellt werden, dass da Bettler kommen, äh, vielfältigste Kulturen und dass ich damit lernen muss, auch mit denen umzugehen, dass ich, dass ich merke, die die werden immer nur überall gebeutelt und ignoriert. Oder und jetzt können sie da mal aber auch wieder in Würde die Sachen holen, ja? ohne dass sie was zahlen müssen. Also, das hat mit mir auch irrsinnig viel gemacht. Und ich glaube, dass das einfach ein gutes soziales Projekt ist. Und auch gerne, also ich sage immer dazu, gerne in unseren Verschenkladen kommen. Also das bietet ja nachher noch in, uh, von einer Folie eben an, uh, sowohl mit Jugendgruppen. Also wir haben schon ganze Schulklassen da gehabt. Ich meine, das sollte man jetzt vielleicht nicht machen, weil der Laden sehr klein, klein ist, uh, 35 Quadratmeter. Aber dort passiert nämlich sehr viel. Also wir haben auch einen Foodsharing, einen Kühlschrank dort stehen. Ich kann dort ganz viel uh, in einer halben Stunde einfließen lassen an Information, aber auch ganz viel also visualisieren weil eben der Überfluss dort eben so gewaltig ist, ja? und wir haben dort aber ganz viele Upcycling-Projekte, wir sammeln ja diverse Dinge, die eigentlich schon Müll sind, aber wo Leute wirklich noch was draus machen, also es passiert dort irrsinnig viel und eben es ist mit mir viel passiert und das möchte ich auch gerne weitergeben, weil es einfach total bereichernd ist und ich finde einfach sehr positiv. Das Sharing wird aufgrund der steigenden Digitalisierung immer leichter. Also ich habe mir nie gedacht, dass ich früher, also vor ein paar Jahren noch, dass ich mal zu Facebook dazu gehen werde. Aber Facebook erleichtert diese ganzen Sachen. Das heißt, wenn ich irgendein kurioses Ding in meinem Verschenkladen habe, ich kann das auf in irgendeiner Verschenkgruppe posten und es nimmt mir jemand ab und braucht es noch. Das heißt, es muss nicht weggeschmissen werden. Also das wird einfach immer leichter, ja? Und das Sharing funktioniert natürlich auch im kleinen Kreis, einfach in der Nachbarschaft. Wir schaffen uns nur einen Rasenmäher an, ja? Wir brauchen nicht drei für jeweils 250 Quadratmeter und so weiter oder eine Bohrmaschine und dadurch auch wieder mehr miteinander. Und die Nachteile, weil, ich, meine, ich habe jetzt nicht recht für nachgedacht, aber es kann natürlich ausgenützt werden. Äh, dass einer nur auf Kosten der anderen lebt. Ich habe keine Garantie auf diese Dinge. Und äh, wenn ich irgendwas suche, dann ist natürlich die Möglichkeit, dass ich es finde, äh, kann natürlich sehr gering sein. Ja? Also es, ich muss mich halt oft auch überraschen lassen, ob ich es finde oder nicht. Ja? Ähm, Bitte. Beatrix, es gibt eine Frage und zwar, wie siehst du, wie siehst du das Thema geplante Obsoleszenz, Ein Gegenpart zur Nachhaltigkeit? Ja, natürlich. Also das ist auch ein, ein, also geplante Obsoleszenz heißt, dass die das vor allem elektrische Geräte also eine Schnittstelle eingebaut quasi haben und einfach nicht mehr lange halten sollen. Und deswegen bin ich ja dafür, dass eben viel Geld einerseits gespart wird durch Secondhand und andererseits eben in wirklich Qualitätsprodukte investiert wird, die wieder reparabel sind ja, und wieder repariert werden können. Ähm, das andere, bist du bei Repair Café, Ist das eigentlich bei euch dabei oder gar nicht? Also, ja, man, Café wir stellen halt. es vor, äh, geben die Termine rauf, äh, ja. machen Werbung dafür, also äh, organisieren du ich kann's. Also ich bin leider kein guter Bastler. <lacht> Aber äh, ich finde es super also, und ich bin auch dafür, dass die Jugend, also das, das habe ich jetzt schon öfters erwähnt, ob sie nicht Workshops anbieten, ja? dass die Jugend wieder lernt zu reparieren. Das wäre mir sehr wichtig. Leider habe ich es eben selber auch nicht mitgekriegt. Ich war in einem Jugendzentrum in Graz, ja? da war ein repair -Café. Und ich bin mit einem alten, mit einem Trinkbrunnen mit von meinem korter hingegangen, weil das Kabel durchbissen hat. Und ja, das, ja. was mir so gefallen hat, war eigentlich ein Jugendlicher, der war 13, vier, nein, 14 war er, 14, der hat es dann, er hat es mir gelötet und repariert. Also oh, wow. der, der 14-Jährige, mit, mit Anleitung von dem Jugendbetreuer, aber das war super. Also, ja. also Ich glaube, ich das glaub, glaub, dass das sehr ja ist, ja, dass man das wieder fördern, also die Repar äh, äh, reparieren. Ist noch eine Frage? Ja, es kommt gerade wieder was aus einer äh, Doch, wie sieht es eigentlich rechtlich aus, wenn ich offiziell als zum Beispiel Jugendinfo einen Rasenmäher verleihe und dann damit ein Unfall passiert? Oder wenn verdorbene Lebensmittel bei Foodsharing weitergegeben werden und die jemand konsumiert. Gibt es da Regelungen, eine Haftung oder so irgendwas? Oder wie also bei, bei Foodsharing äh, ist immer alles auf Eigenverantwortung. Also das steht da überall bei jedem Kühlschrank oben und so weiter. Also das ist einfach die Eigenverantwortung. Ich glaube, man kann auch wieder seine Sinne ein bisschen äh, einsetzen, äh, wenn was äh, komisch riecht oder komisch ausschaut oder einfach einmal nur vielleicht kurz weiß ich nicht, Zunge, Kosten, äh, ja, also, dass man da halt auf Eigenverantwortung. In einem Jugendzentrum ist es halt schon wieder, oder, oder in der Schule, ähm, ist es schon wieder ein bisschen schwieriger, ja, also, mhm. da weiß es jetzt eigentlich rechtlich nicht, ähm, was man darf und was man nicht darf, ja, ähm, ich meine, ich weiß, dass jetzt in einer Schule, das habe ich noch am Vortrag äh, initiiert, äh, auch das Schulessen abgeholt wird, ja von Foodsharing, also und Foodsharing entlässt dann die Schule aus der Verantwortung und, äh, und die Verantwortung ist eigentlich dann, man, man bei Foodsharing, aber sie, sie sichern sich ja auch wieder ab, weil eben dann auf Eigenverantwortung entnommen wird. Also, also das mit dem Rechtlichen, ich meine, obwohl ich studiert habe, äh, ich denke mal oft, wir müssen wieder ein bisschen mutiger werden und äh, <lacht> Und äh, nicht immer alles so absichern. Das mit dem Rasenmäher, wie würde ich das jetzt beurteilen? Ich meine, ich glaube, äh, dass das auch Eigenverantwortung ist. Also, ich weiß nur, wenn zum Beispiel bei uns, also bei ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn da was passiert, da gibt es eine Ehrenamtsversicherung, dass da die Ehrenamtlichen äh, von der Stadt Graz äh, versichert sind. Das habe ich gecheckt, weil das war mir irgendwie wichtig, wenn da was passiert, gell? im Laden, da habe ich mir am Anfang echt Sorgen gemacht ähm, und habe mich da erkundigt, ob ich da extra Versicherung abschließen muss. Nein, gibt es von der Stadt Graz für ehrenamtliches Engagement. Wenn man sich zusammentut, vielleicht, also wenn man auch nur mal sicher gehen will, dann macht man einen Vertrag. Äh, ich meine, dann kann ich aber was schriftlich absichern. Also wenn ich wirklich ganz, ganz sicher gehen will, würde ich machen vielleicht, ja, aber... Die Frage ist, wie dann der andere reagiert. Also kommt immer auf den anderen drauf an, wenn ich schon weiß, das ist ein komischer Geselle, dann der zackt mich dann an, weil, also nicht, weil er mit dem Rosenmäher über seinen Fuß drüber gefahren ist. Nein, keine Ahnung. Über, ja, also. Es ist natürlich immer ein bisschen ein Risiko. ja. Und uh, das war wahrscheinlich der Grund, warum wir jahrelang alle, alles selber gekauft haben und dann steht das Auto halt 23 Stunden und das teilen wir uns ganz sicher mit niemandem, weil es könnte ja was passieren. Und ähm, das sind halt so diese Gedanken, gell, die, man dann, ähm, die dann dazu führen, dass man alle alles allein daheim haben und alle versuchen nur alleine zu leben. Also man muss vielleicht wieder ein bisschen Kompromisse eingehen, finde ich. Ertrix, es gibt noch eine Frage und zwar, Lisa beschäftigt sich mit dem Thema, welchen Beitrag kann soziale Arbeit in Graz zur Bekämpfung der Klimakrise leisten? Meine damit konkret, wie soziale Einrichtungen in Graz umweltbewusst reagieren, wie zum Beispiel Jugendzentren, sozialpädagogische WGs, sämtliche soziale Einrichtungen in Graz. Gibt es dazu Auflistungen oder hätten Sie Ideen, an wen ich mich konkret wenden könnte? Um ja, ich meine, ähm, bei den Jugend, also vielleicht ist das eben gerade ähm, äh, nachhaltiges Engagement äh, wecken, meine nächste Folie dazu passend. Vielleicht mache ich die zuerst erst noch gell, und gehe dann ein bisschen im Laufe dieser Folie auf das ein. Äh, also Klimawandel ist eben eine Bedrohung für die Jugend. Ja, äh, Und zwar vielleicht ein größeres also, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher eine größere als, als Corona jetzt. Gell? Deswegen ist es also wichtig für mich eben, sie zu motivieren, einerseits eben selbst umweltbewusst zu leben und andererseits eben auch das Engagement zu wecken. Bei äh, Engagement finde ich, also bei wenn ich tue, geht es mir einfach besser, als wenn ich nur still bin und zusehe und es passiert rundherum um mich. Ja? Also deswegen ist es, glaube ich, wichtig, eben die Kinder und Jugendlichen, äh, zu einem Engagement hinzuführen. Ähm, dieses Engagement kann natürlich äh, vielfältig sein. Äh, zum Beispiel eben, dass man offenes Bücherregal errichtet, dass man Müll sammelt, aber auch vielleicht die nächste Stufe ist wieder, dass man schon Müllsammelaktionen äh, organisiert, dass man Flugzettel, Leserbriefe äh, schreibt, in diversen Initiativen mitwirken. Also da merke ich einfach, also ich habe ja auch zwar äh, äh, Söhne, also junge Erwachsene mittlerweile, ich merke auch im Umkreis, also ich bin da doch viel mit Müttern zusammen, mit Kindern im jugendlichen Alter, dass manche wirklich äh, sich Sorgen machen, wirklich massive Sorgen machen. Äh, und wo immer schon Sorgen machen, wie, wie kann ich ihnen helfen, dass sie äh, da wieder Fuß fassen und Mut fassen? Ja? Und da hilft aber wirklich, dass sie an in Initiativen mitwirken. Also dass, diese Möglichkeiten anbieten, nur das ist halt bei jedem verschieden, Ja, was, was wirkt, äh, also der eine fühlt sich von Fridays for Future angesprochen, der andere sagt, die sind ja alle nur blöd, ja? also das, es, es gibt kein äh, Allheilmittel oder kein Patentrezept, was man da äh, probieren könnte und was eben für alle und manchen geht überhaupt das Thema immer, Entschuldigung, am Arsch vorbei, also das... Äh, ähm, merke ich halt auch bei den Schulvorträgen, also manche schlafen ein, manche sind hellart begeistert, manche lassen sich eben von dem einen Thema packen. Also es muss, der Zugang muss auf vielfältige Art und Weise passieren, Ja, weil den einen kann ich mit dem Thema packen, mit uh, Zero Waste, den anderen kann ich mit uh, Radfahren packen und gleichzeitig wächst uh, es dann und geht dann immer weiter. Also so habe ich halt einfach auch in meiner... Arbeit bemerkt. Ja, deswegen schauen wir, dass auf nachhaltigen Graz auf der Webseite auch so viel oben ist, damit jeder sie was findet. Ja, weil es ist eben nicht, uh, es ist halt ganz vielfältig. Man ich meine, interessiert auch zum Beispiel keine E-Autos oder so, gell? weil ich mich da einfach zu wenig auskenne. Das, das Thema ist einfach nicht meins. Uh, aber dafür habe ich heute halt das Sharing und uh, ja, Tauschen und Teilen. Um, ja, also um, wie gesagt, es gibt kein Patentrezept. Die, was die Jugendlichen brauchen, ist meiner äh, Erfahrung nach immer ähm, Information. Sie sind auch ganz äh, gierig immer nach Zahlen. Ja? Also, warum und eben, äh, ja, wie, wie viel, also, das, das äh, wirkt am meisten, wenn sie zum Beispiel wissen, wie viele Tonnen äh, Lebensmittel werden weggeschmissen. Also, das vielleicht dann noch ein bisschen visualisiert, dass man sich das vorstellen kann. Äh, also da, da passiert oft was, oder dass man sagt, der Wälderschöpfungstag ist jetzt schon Ende Juli, Anfang August. Da haben wir die ganzen Ressourcen des ganzen Jahres äh, verbraucht, äh, aber gleichzeitig immer Motivation und Begeisterung wecken. Ja? Also das gelingt natürlich nur, jetzt fangt schon wieder sehr zum Blinken an, das gelingt natürlich nur, äh, wenn man nicht selbst nicht die Begeisterung hat, ja? äh, dass ich eben die Begeisterung auch übertrage. Und dann kann ich sie packen und äh, ja, dass, dass sie einfach von sich aus auch was tun wollen. Jetzt nicht nur tun müssen, sondern eben auch wollen. Das so sagt immer meine Kollegin so gut von Nachhaltigem Burgenland, vom Müssen zum Wollen äh, gefällt mir irrsinnig. Und eben immer auch den Fokus aufs Positive lenken. Ich meine, natürlich geht es nicht äh, ohne Zahlen oder ohne Aufwecken, weil sie müssen ja, man muss ja wissen, warum äh, sollten wir das alles machen und warum sollte man uns ändern? Ähm, Fokus aufs Positive lenken, ähm, weil sonst äh, hat es ja eh keinen Sinn und, ähm, und auch den eigenen Vorteil hervorstreichen. Das heißt, äh, damit äh, glaube ich, kann ich ja immer sehr gut motivieren. Äh, eben, ich spare Geld durch diese nachhaltige Lebensweise, dieses ein bisschen weniger, äh, ich spare mir Zeit da doch weniger arbeiten muss. Also das kann man dann auch immer vermitteln. Und auch immer die Frage, welche Zukunft wünschen wir uns ja für uns und für unsere äh, Kinder oder welche Zukunft wünschst du dir? Ja. Ähm, die eben, eben, wie ich schon gesagt habe, vorher eben verschiedene Zugänge. Man kann äh, ich weiß nicht, es gibt die Kleidertausch und Vintage-Fans, die man dadurch packen kann, dass man heute halt mal einen Kleidertausch organisiert und vielleicht auch recht viel einfließen lässt mit Informationen. Wie schaut es denn aus? Ist jetzt die Fashion-Industrie wirklich der zweitgrößte Markt, also umweltschädliche Markt unserer Erde nach dem Erdöl? Also da kann ganz viel passieren und dadurch wo habe ich wieder einen angelockt? Das kann natürlich auch ein Radlfahrer über das Radlfahren in das nachhaltige Leben hineinkommen, dass ich vielleicht einmal mit einer Gruppe Jugendlichen mitfahre bei einer Critical Mass. Das ist eben am letzten Freitag im Monat, wir haben auch über, darüber auch über, auf der Webseite geschrieben, jeden letzten Freitag im Monat wird einfach so ein bisschen durch Graz gefahren. Und es wäre, also mitten auf der Straße, also es ist eine friedliche Geschichte, ja, also nichts, nix... nix äh, also ich bin gegen jede Form der Gewalt natürlich, aber schon immer ein bisschen... Äh, also ich bin schon mutiger geworden, sagen wir so, also ich bin eigentlich sehr ein schüchterner Typ, aber durch nachhaltigen Graz bin ich äh, mutiger geworden, ich gehe auf Demos, äh, also nur friedliche. Und... Ähm, äh, Eben diese Critical Mess ist was unglaublich Schönes, also auch Verbindendes. Also, ich bin einmal leider erst mitgefahren, aber das, das Gefühl war aber wunderbar. Also, das kann ich zum Beispiel auch empfehlen. Also, und ich denke mal, da passiert, also bei solchen Sachen passiert was mit den Menschen. Ja? Also, entweder äh, du bist total abgestoßen und sagst, das machst du nicht, oder es wächst was und es, es, es geht was weiter. Ähm, natürlich, viele Jugendliche sind über die fleischlose Ernährung jetzt zu packen. Ja. Also sei es äh, vegetarisch oder auch vegan. Da kommen jetzt ganz viele auch in die Nachhaltigkeitsszene hinein. Und ich muss sagen, diese Nachhaltigkeitsszene in Graz ist eine, in der ich meine Kinder zum Beispiel gerne sehen würde. Ja. Also ich hab, ähm, es gibt natürlich viele andere Szenen, wo ich sie nicht gern sehen würde, aber... Das kann ich einfach, also das ist eine gute Gemeinschaft. Also die schaut aufeinander und äh, ähm, ja, ist einfach empfehlenswert, sich dort äh, zu engagieren. Und da kann man eben aber auch je nach, je nach Typ, äh, also ich kann jetzt nicht sagen, geht es dort und dorthin, sondern ich man mein, schaut es euch an oder ladet die Leute ein oder legt einfach die Möglichkeiten auf, was es gibt. Und äh, ich meine, da hilft natürlich nachhaltigen Graz, weil es eben viel, äh, äh, auch Formen des Engagements äh, aufzeigt. Also wir haben auch fast alle Initiativen schon vorgestellt. Äh, aber uns schreiben auch ganz viele Leute an, wo kann ich mich engagieren? Und dann suche ich was. Also ich treffe mich ja mit den Leuten, die können zu uns kommen, in den Laden helfen, äh, mitschreiben bei uns. Äh, oder auch, ich sage einfach, du, ich glaube, das wäre was für dich. Also ich bin eigentlich immer so, immer in meinem Kopf tue ich immer vernetzen. Ja? Also es ist mir einfach wichtig, dass, dass ich für den Menschen was finde. Wenn ich schon merke, der mag sie engagieren und da, da, da fällt was auf einen fruchtbaren Boden, dass ich dann versuche, das Richtige zu finden. Äh, ja, es gibt ja die Minimalisten unter den Jugendlichen. Die brauchen gar nicht mehr viel zum Leben. Das taugt mir voll. Also, äh, die, äh, oder auch die Bastler, die gerne reparieren, äh, äh, wie du gesagt hast. Oder auch die wirklich Zero Waste, also bei, bei meinen Vorträgen in den Schulen, da gibt es schon vor allem Mädchen, die total auf Zero Waste sind. Ja? Und das halt einfach so als, also ein bisschen als, als, als Lifestyle auch leben. Es ja? ähm, ist, ist ja auch nichts Schlechtes, wenn man sie einmal so Zero Waste neue Produkte kauft, die im qualitätsvoll sind, wie ein Rasierhobel oder so. Gell? Ja, also die Be einmal geweckte Begeisterung, ähm, denke ich mal, heute dann ein Leben lang bzw. boxt und, und verändert sich und eben diese Begeisterung zu wecken es gibt wirklich kein Patentrezept sondern es sollte eben wirklich ähm, eben so mit so kleinen Dingen passieren ich weiß nicht Lisa hat es die Frage ein bisschen beantwortet ansonsten ähm Ja, von mich ja, ja. Ja, schon in gewisser Weise, aber mir geht es eher darum, weil ich studiere im Sozialpädagogik und will meine Masterarbeit eben drüber schreiben, was soziale Arbeit in Graz derzeit schon leistet in Sachen Klimabekämpfung, Umwelt und was noch geleistet werden kann. Ich ähm, setze mich dadurch natürlich mit verschiedenen ähm, Äm, Ämtern auseinander auch und so weiter, aber würde nur fragen, ob Sie vielleicht auch schon mit sozialen Einrichtungen zusammenarbeiten oder ob generell jemand, der hier ist, da sind ja viele von sozialen Einrichtungen auch hier, mir mhm. ähm, mhm. schon sagen kann, ob ich mir einmal wenden kann, ähm, wo man schon weiß, die arbeiten schon, weil ich finde, soziale Arbeit arbeitet großteils mit Jugendlichen, also in vielen Formen und da ist es fast unsere Pflicht eigentlich, ähm, klimabewusst, umweltbewusst zu handeln, zumindest dieses Handeln weiterzugeben, ob da schon einiges gemacht wird oder eben noch nichts ist in Graz, das wäre eher meine Frage gewesen. Ich habe auch schon auch noch, auf also, auf noch, Entschuldigung, jetzt, äh, also nicht äh, passiert sicher nicht. Äh, also ich bin ja schon zu einigen Institutionen eingeladen worden. Äh, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein also so Familientreffs war ich bei zwei verschiedenen schon einmal die einfach also so Eltern Kinder Treffs äh, wo ich Vorträge gehalten habe äh, ansonsten also es finden schon immer wieder so äh, Kleidertausch äh, äh, Märkte statt äh, und ansonsten also finde ich das auch also einen guten Ansatz äh, Natürlich ist es, also man kann dort ganz viel bewirken. Das ist eben das, wo ich mir jetzt immer laut dass ich doch keine Lehrerin bin, weil ich mir denke, man ich könnte dort ganz viel so ein bisschen einfließen lassen. Ja, so kleine Anregungen und so. Ähm, ähm, aber was jetzt tatsächlich passiert, weiß ich jetzt noch nicht. Also da müsste man sicher konkret fragen. Also da kann ich leider die, die Arbeit nicht abnehmen, würde mich aber selber interessieren. Und auch, äh, das, dass das forciert wird, natürlich. Also das... Äh, wäre auch in meinem eigenen Interesse. Also das, ich würde mir das wünschen, dass in Graz so richtig auch die Öko-Hauptstadt wird. Ich meine, eigentlich wäre es wichtiger, wenn es alle werden. Gell? Aber ähm, also, dass da möglichst viel passiert. Aber kennen wir uns vielleicht einmal auch so, du könntest mich gerne auch anschreiben und äh, dass ich da vielleicht nochmal nachdenke, was passiert, gell? oder wie die, wie die äh, Vereine Kassen haben, die mich da eingeladen haben. Leider weiß ich es nicht mehr. Aber ich habe sogar, glaube ich, auf der Webseite drüber geschrieben, über beim Thema Vorträge eigene, habe ich kurz erwähnt, also MIMI, gibt es das? Also irgendein Verein MIMI? Ja, also da können wir gern noch äh, vielleicht behilflich sein, wenn über E-Mail über e oder so. Super, danke. Dann werde ich mich sicher mal melden. Und ich also, würde mich gern äh, interessieren, dann die fertige Arbeit. Also <lacht> kann es auch vorstellen, dann auf der Webseite, falls gewünscht mhm. Also, ja. Ja, und dann habe ich einfach nur noch Vorschläge, was man vielleicht machen könnte in der Jugendarbeit. Also, ich weiß jetzt nicht, wie... Ähm, wie die einzelnen Berufe jetzt der, der Teilnehmer sind, welche Möglichkeiten da bestehen. Gell? Also falls was nicht für euch zutreffend ist, ich, war, also tut laut, ich weiß es ja nicht, was ihr für Möglichkeiten habt, etwas umzusetzen, aber man kann ja einfach die Anregungen weitergeben. Äh, eben immer eben bei mir eben der, der Schwerpunkt jetzt doch auf Sharing, weil das eben doch auch ein Thema war, gell? Ähm, Kleidertauschmärkte und Secondhand-Kleiderbörse im veranstalten mit eben vielen Infos dazu. Ja, dass sie eben äh, merken, warum tut man das, nicht nur um ein neue, äh, neues Outfit zu kriegen, sondern was, warum sollte man das machen. Ja? Äh, ein Tauschfest organisieren zum Beispiel geht auch schon in Schulen, also auch schon, also vor allem auch in der Volksschule, denke ich mal. Äh, mit den ganzen Spielsachen und so weiter. Ist zwar ein bisschen ein Aufwand, aber er lohnt sich. Und ich glaube, da passiert eben auch mit den Eltern und weitergehend also in den Familien etwas. Ein offenes Bücherregal aufstellen, die einfachste Möglichkeit. Ich glaube, das haben jetzt eher schon viele. Oder auch so Büchertauschaktionen. Vor allem auch draußen, also etwas im Outdoor-Bereich aufstellen, mit einer gewissen Außenwirkung. Das geht noch einmal einen Schritt weiter. Auf ein Verschenkregal aufstellen in einer Jugendeinrichtung. Schaut, da tun mal tauschen und teilen. Warum machen wir das? Weil viel zu viel im Überfluss da ist, weil viel zu viel weggeschmissen wird. Wir wollen nicht, dass so viel weggeschmissen wird. Das heißt dann noch Giftbox, gell, auf, auf Neudeutsch. Dann eben mit Lebensmitteln eben ist ist ein bisschen heikler. Also, das ist sicher das, wo ich mich am, am spätesten drüber trauen würde, wenn ich es nicht über Foodsharing laufen lasse. Ähm, eben da kann man auch ganz viel informieren und bewusst machen, was mit den Lebensmitteln jetzt eigentlich so alles passiert, dass auf der einen Seite irrsinnig viel wegschmissen wird, auf der anderen Seite der Bedarf da ist, äh, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum eigentlich eh fast nichts aussagt und so weiter. Gell? Müllsammelaktionen. Ich glaube, da passiert auch, also das tue ich auch recht gern veranstalten hier in St. Leonhard, auch mit der Schule, zum Beispiel mit der Volksschule Odilien war ich schon unterwegs. Da passiert auch einiges in den Köpfen, also nicht nur von Kindern und Jugendlichen, sondern auch von Erwachsenen, also natürlich immer. Gell? Dann eben im Garten kann man ganz viele Projekte umsetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Relevanz hat für Schulen oder Jugendeinrichtungen. Dass auch da gesehen wird, also das selber anbauen, wie viel Arbeit das eigentlich ist, bis man da Lebensmittel ernten kann, bis eben Insektenpflege und insektenfreundliche Gestaltung und so weiter. Ja, und eben bei uns, also ich lade alle herzlich ein, unseren Verschenkladen zu besuchen, im äh, es, es passiert dort wirklich sehr viel äh, in den Köpfen, also ich, ich sehe auch danach immer wieder äh, Schüler nachher kommen, die dann sich alleine auch hintrauen, die dann auf einmal merken, es ist gar keine Schande, dorthin zu gehen. Äh, das will ich Ihnen auch ein bisschen nehmen, immer, also dieses Gefühl, ich habe es ja nicht Not. Ähm, um das geht es gar nicht, sage ich immer, bei uns äh, im Laden. Es geht darum, dass wir einfach nicht so viel wegschmeißen und eben das Warum. Ja? Und das äh, ist eben das, was Sie am einfachsten auch umsetzen können. Ähm, auch Workshops organisieren, einfach da äh, äh, zum Beispiel, eben, wie gesagt, reparieren, lernen, einfach mehr ein großes Anliegen, ja, dass das wieder passiert. Äh, do it yourself, es gibt so für also Wachstücher sind zum Beispiel ganz in, jetzt da bei der Jugend. Äh, Adeo-Server machen, kosmetika selber machen, eben vielleicht auch was nähen. Äh, oder auch Filme herzeigen. Oft ist ein Film lebensverändernd. Ich weiß, nicht, eine Freundin von mir ist aufgrund eines Filmes vegan worden. Äh, die Sandra Krautwaschl hat den Film Plastic Planet angeschaut und hat da ihre quasi Öko-Karriere gestartet. Äh, also da passiert, kann ganz viel passieren. Ja? Und sicher nichts ins Gegenteil. Also also kann nichts Nachteiliges passieren. Also solche Sachen. Einfach, äh, ja, vielleicht auch immer dazu, eben mit, mit Hoffnung. Also nicht, nicht nur den Film herzagen, dass man dann die, die Kinder und Jugend allein lässt, äh, sondern ihnen wirklich auch Alternativen anbietet. Ja, Upcycling, Bastelprojekte passiert, glaube ich, im Logo Asia einiges. Also verfolge ich immer wieder, nehme ich dann immer wieder auf unseren äh, Terminkalender, wenn ich das finde. Äh, Vorträge von externen Referenten organisieren, äh, ähm, Experimente und Challenges äh, kommt halt ganz gut an bei der Jugend. Äh, äh, viele sagen, wäre oh, das ist immer eine Challenge, aber es, ja, es motiviert ein bisschen gell, die, die, die Kids äh, äh, sowas zu machen. Einen eigenen Instagram-Kanal äh, erstellen und darauf irgendwie passende Bilder zu posten. Also ich glaube, Instagram kommt da ganz gut an, ist einfach eine, eine einfache Möglichkeit, weil das Instagram ist ist schnell gemacht und ich hole mir zum Beispiel von Instagram ziemlich viel Inspiration. Ja, also ich habe da so meine paar Seiten, die total informativ sind und dort hole ich mir meine Anregungen und dann habe ich schon wieder irgendwann eine Idee für einen nächsten Beitrag für die Webseite zum Beispiel. Oder natürlich kann man auch eine eigene Webseite gründen. Ja, also Und das hat zum Beispiel Nachhaltig in Berndorf, habe ich da angegeben, das ist eine Schule in Niederösterreich, die haben mich kontaktiert und haben gesagt, ihre Schulklasse ist ähm, so frustriert, äh, die wollen, also die haben sie jetzt bei Fridays for Future engagiert, äh, aber es ist ihnen einfach so zu wenig, sie wollen was konstruktiv und was positiv machen, ja. Und äh, da haben sie dann einfach, also natürlich im kleinen Format nur, aber das ist ein Projekt der also Schule, nachhaltig in Berndorf und äh, sie haben das gegründet. Also das war auch eine Möglichkeit, die die Schüler und Kinder, mehr äh, zu, einzubinden, wieder ins Tun und ins Positive, ins Aufzuzeigen, was es alles schon Positives gibt. Äh, und auch natürlich selber nachhaltig zu leben. Also da, da kommen dann auch ganz viele Tipps vor, was kann ich machen äh, und wie kann ich mich engagieren. Ja, das wäre jetzt so das Ende meines Vortrags. Wenn es noch Fragen gibt, gerne auch später über E-Mail über e oder, ja, also ich, gerne. Also wenn es Fragen gibt, bitte gerne noch in den Chat schreiben. Es ist eh Punktlandung eigentlich. Oh. Es ist 11 ja. Uhr. Ja. Es die bisschen Stunde bisschen wäre eigentlich aus. dann zu Ende. Aber wenn Sie Fragen habt, bitte schreibt sie schnell in den Chat, dann können wir sie noch stellen. An die Beatrix. Ähm, welche Repair-Cafés gibt es in Graz? Da ähm, hast du gesagt, es ist auf eurer Homepage drauf, gell? die Termine, oder? Ja, in... in also in die letzten haben jetzt alle nicht stattgefunden. Ich weiß nicht, wie es jetzt das, ähm, die Vorgabe ist, weil er hat gesagt, das ist einfach, da werden zu sehr die Köpfe zusammengesteckt. Ja. Äh, also vor allem das in, das, das meistbesuchte am Land Ansonsten gibt es in Grottenhof eins, in Stadtdeck. Äh, also die, die, Umli, die, die Repair Cafés in Graz äh, sind meistens sehr gut besucht, also vor allem das am Landkey. Das heißt, man muss warten. Uh, am besten wäre es vielleicht sogar, man meldet sich an. Dann gibt es dann noch das Repair-In-Café in der Münzgrabenstraße. Genau, das ist zum Beispiel soziale Einrichtungen, die Einrichtung, die schon ein Repair-Café hat. Gell? Das In-Café das in, in Münzgrabenstraße bietet dem, was weiß ich nicht, erster Donnerstag, letzter Donnerstag im Monat uh, das Repair-Café an. Uh, war ich schon mal? ist schon was repariert worden bei mir. Äh, dann in Stadtdeck gibt es was, in Gratwein, in Gratkorn, in Unterbremstetten oder in Bremstetten. Also da gibt es jetzt schon einige im Umfeld. Ja? Ja, Im äh, Jugendzentrum Echo in Graz. Genau, aber im, ich im, im, wie heißt das? Echo. Im Echo, genau. Jugendzentrum mhm. Echo gibt es genau. genau. Also es ist schon einiges, aber ich glaube, der Bedarf ist, ist noch viel größer. Nur es fehlt an den reparierkundigen Menschen. Also das... Äh, ich glaube, St. Leonhard wäre auch bereit, da was umzusetzen, aber es fällt einfach an den Leuten, die da reparieren können. Also auch gerne, also das wäre zum Beispiel super, wenn da mehr umgesetzt wird. Also, Bedarf ist absolut gegeben. Wär, wär, also, würde ich mit Werbung und im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner zeitlichen, gerne unterstützen. Gibt es sonst noch Fragen? Noch schnell in den Chat. Schauen wir, ob es noch Fragen oder Anregungen gibt. Ich noch mir nur vorher gerade überlegt, uh, Foodsharing, es hat irgendwie so, immer so einen, so einen Touch, so ein ja was nicht weggeschmissenes Essen. Manche haben da ein Problem damit. Und ähm, ich kann mich erinnern, wir haben einmal ein Jugendzentrums-Vernetzungstreffen gehabt und wir haben alle äh, Essen gekriegt und danach hat wir gesagt, oh, das war von Foodsharing. Und dann haben wir gesagt, boah, ja. Aber eigentlich war es voll cool. Und da habe ich mir jetzt gerade vorher, wie du da gesprochen hast, überlegt, man könnte zum Beispiel in einem Jugendzentrum super schönes Essen äh, gestalten, mit super gedeckten Tischen, alles wunderbar. Und dann auch so Essen essen, das nicht jetzt irgendwie, das Aufwerten, gell? dass das einfach ein ganz, ein, ganz andere, ähm, ein ganz anderes Gefühl gibt, als wenn ich das jetzt irgendwie, ja dass, dass ja, das auch gerne. ist und dass man da kein Problem und keine Angst vor diesem Essen haben muss. Gell? Weil ich glaube, dass das in vielen Leuten einfach im Kopf hat, drinnen ist, dass ist was abgelaufen das es ist das Mindesthaltbarkeit überschritten und deswegen ist es tödlich, ich stirb sofort, wenn ich das isst. Ja, also, ja also Geräten, was zubereiten. Also das ja, das aber das ist dann wirklich wunderbar und so cool, dass es, das kann ich mir gut vorstellen, dass bei Jugendlichen das funktioniert. Was mir auch noch eingefallen ist, weil du jetzt auch, weil so, also wahrscheinlich ist es vielen Leuten was eingefallen, währenddessen du gesprochen hast, weil es hat wirklich sehr, wir haben sehr viele ähm, Ideen gekriegt, finde ich. Was zum Beispiel aber ähm, Kleidertausspart ist, kann man ja sehr wohl in Jugendzentren oder so machen. Weil man könnte sie ja aufpeppen, habe ich mir gedacht, indem man, keine Ahnung, Molschau macht. Ähm, ja, ja. Oder dass man, keine Ahnung, so wie. Shopping Queen, Kleidertausch-Queen macht, wo man dann Zeit hat von, keine Ahnung, eine halbe Stunde und du musst ein Outfit zusammenfinden, was du dann präsentierst. Also man könnte das alles sehr spielerisch, glaube ich, auch gut verpacken, wenn man will. Also ich hoffe, ihr habt auch solche Ideen gefunden, so wie ich In hm. meinem Kopf. <lacht> und ich glaube, es kommen keine Fragen mehr. Ja? Ja, also gerne also mit sonst unter. Das hätte ich dazu schreiben sollen, also biaet in grazat also mit Bindestrichen dazwischen. Also man findet uns eh einfach kontaktieren, falls irgendwie eine Anfrage ist oder also ich bin da behilflich. Also nicht, also es ist gut vernetzt beim Aufstellen von offenen Bücherregalen, also ich, ich kriege ein leichter Regal oder ich kann für die erste Füllung sorgen, dass, also Bücher en masse, also an, an, an Waren mangelt es mir nie. Super, ähm. ja danke, Ja. ja das also, war super, also wie gesagt, ich habe einige. Einige Ideen oder auch einige Sachen, wo man denkt, oh, das könnte gerne, das mache ich weiter. Und super, dass man sich an dich auch melden kann, also an dich wenden kann, wenn man wirklich Fragen hat. Ich finde das auch zum Beispiel super, Kleidertausch, wenn ihr an organisiert, dass ich bei euch Kleider Kleiderhacken und Kleiderständer holen ja, also also kann. Wichtig, also das wäre mir ganz wichtig, dass man die nicht selber kauft und dann für ein, einmal im Jahr äh, lagert, genau. sondern ja. dass einfach, also da haben wir ganz viel und... Teilweise bestelle ich es auch zu, also die Modellschule zum Beispiel hat es dann von uns geliefert bekommen für einen Kleidertausch und äh, ja, also. Ja, also Dankeschön und wenn es keine Fragen mehr gibt, die sind alle schon am Umsetzen von Ihren Projekten im Kopf, deswegen würde ich sagen, ist der Unterricht für heute wieder beendet. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diejenigen, die eine Teilnahmebestätigung brauchen, noch mal rein. Also wer es noch nicht geschrieben hat, Vorname, Nachname plus E-Mail-Adresse. Ähm, Schaut, du kriegst schon die ersten Danke für den engagierten Vortrag, Beatrix. Ein wunderschönes Wochenende wünschen die Leute dir. Ja, ich hoffe, ihr, also ich habe es auch super gefunden. Ähm, ja, wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja am Montag wieder von 10 bis 11 Uhr geht's los mit dem Ali Malochi. Ja. Das ist natürlich ein Nachfolger, Herr Wahnsinn. Ja. ja eine Korrifie, ja. also da kann, ich ja, da kann ich ja einpacken dagegen. Finde ich gar nicht. Ja. Okay, ja, also vielen Dank und es waren tolle Anregungen dabei. Von der Nicole zum Beispiel, die hat das jetzt geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Beatrix? Nein, weil ich noch meine Bildschirmpräsentation... Alles klar, dann lese ich dir vor. Tolle Anregungen, vielen Dank. und danke. Vielen Dank. Vielen danke, Dank. Danke, danke. <lacht> danke auch. Ich hoffe, es passiert einiges in den Köpfen. Und ja, ja glaube ich schon. Also ich, wie gesagt, ich habe eure Homepage super gefunden. Immer. Ich habe immer eingeschaut in alle möglichen wenn's Termine, waren wenn ihr einfach nur Ideen braucht, habe hab ich auch da eingeschaut, gell? Ja. Beim nachhaltigen Graz. ja, ja. Um Na, zu sehen, ja. hey, das es, das es, das, kann ich machen. Ne? Ja. ja, also ich bin ja immer wieder zum Ökolog-Lehrgang eingeladen, wenn der stattfindet in Graz, bin ich einmal, mhm. einmal dort und dort kommen dann halt da. Also die, die kriegen dann Anregungen für ihre Projektarbeiten. Ähm, die Super. Ökolog -Teil Teilnehmer und meistens Drei, vier Projekte beziehen sie dann eben eher auf den Vortrag. Also Es sind oft die kleinen Dinge. Es ist einfach das, ja, was halt stimmt, dann, stimmt. am ehesten umgesetzt werden kann und nicht irgendwelche E-Auto entwickeln oder ich weiß nicht. Das ja. ist einfach der Alltag. Ja, der, genau. Der, wo wir Möglichkeit haben. Okay, passt? okay. Dann Dankeschön. verabschiede ich mich, oder? Und, ja. Dankeschön und Beatrix, wir kommen nochmal vorbei in deinen Laden. Ich bin interessiert. Ihr habt es nur ja. gesehen deinen Laden. Ja. ja, er ist entzückend. Also ich, bin, <lacht> ich mag ihn total gern. Er ist zwar winzig, aber ja, cool. er ist, er ist sehr liebenswert. Er ist ein Altbau, ein kleines Gewölbe. Und wir, wir sind dahinter, dass es äh, äh, dort auch schön ausschaut. Ja, Ebenso wie bei euch. <lacht> <lacht> Eurem kostet Kleinen Ton, nichts Laden. Okay, vielen okay. Dank. Vielen Dank auch. Und ich beende das jetzt irgendwie. Gell? Bildschirm ich mach das. Dann lasse uns und